Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin bei der FH St. Pölten für das Projekt Inverted Classroom zuständig und auch bei den Vorbereitungen zum Tag der Lehre 2016 involviert. Und ich habe jetzt bei mir die Frau Rasch und bitte Sie, dass Sie sich vorstellen. Ja, hallo, ich bin Sabine Rasch. Schöne Grüße nach St. Pölten aus Hamburg. Ich sitze hier in der HAW Hamburg in der Arbeitsstelle, Studium und Didaktik. Eigentlich sollten wir hier zu zweit sitzen, die Leitung der Arbeitsstelle, Studium und Didaktik, Frau Holler, die auch mit nach St. Pölten anreisen wird. Aber ich bin hier alleine. Ich bin zuständig für das Projekt Curriculum, Entwicklung und Kompetenzorientierung in Kooperation mit Frau Holler. Und ähm, ja, wir haben einen Beitrag eingereicht. Genau, und was erwartet uns denn in, bei dem, was Sie hier einbringen werden beim Tag der Lehre? Wir werden ganz kurz auf ein Konzept eingehen der kompetenzorientierten Lehre und des Prüfens mhm. vor allem, was wir hier an der HAW seit 2014 einführen. Aber das Konzept nur ganz kurz vorstellen, also wie werden bei uns Learning Outcomes gebildet, wie daraus eine Prüfung abgeleitet und dann auch der Lernraum gestaltet und dann vor allem wird sich unser Beitrag darum drehen, wie wir das Konzept eingeführt haben. Das heißt, wie wir Lehrende überzeugt haben, dass sie das in ihrer Lehre einsetzen und auch in der Curriculumentwicklung umsetzen. Das ist interessant. Wie haben Sie denn das getan, das mit dem Überzeugen? Das, da hänge ich mich gleich dran. Was war denn da der wichtigste Erfolgsfaktor? Also der wichtigste Erfolgsfaktor hier an der HAW ist, dass wir schon lange mit äh, Lehrenden arbeiten, die sich als Coaches weiterbilden. Und ähm, die, das haben wir umgesetzt auch bei der Einführung der Kompetenzorientierung, dass wir Multiplikatoren und Multiplikatorinnen ausgebildet haben, Professoren und Professorinnen, die wiederum ihre eigenen Kollegen und Kolleginnen beraten in der Umsetzung ah. des Konzeptes. Und das ist okay. für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ja. Und gleichzeitig ja auch ein Beispiel, wie kompetenzorientiertes Lernen überhaupt funktioniert, also im Sinne von auch gegenseitiger Unterstützung und Peer-Learning. Genau, ne? ja, das eine ist natürlich der Erfolgsfaktor, das Konzept an sich, das beruht auf. Ähm Professor Dr. Oliver Reis äh, von der Uni Paderborn. Und die Lehrenden, wir haben das festgestellt in ersten Fortbildungen. Äh, das war auch ein Tipp eines Lehrenden, äh, Oliver Reis einzuladen. Wir finden das halt als hochgradig sinnvoll für ihre eigene Lehre, als wirklich als Steuerungskonzept für die Lehre. Ähm, und dadurch, das ist natürlich der erste Erfolgsfaktor. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wenn wir als zentrale Einrichtung anfangen jetzt, ähm, die Lehrenden zu überzeugen, das wird nicht so wirklich funktionieren und wir haben uns dieses Multiplikatoren-Konzept zunutze gemacht. Okay, sehr spannend. Ähm, Gibt es noch einen Aspekt, der dann ganz wichtig ist äh, hinzuweisen im Sinne von, was Sie bei uns noch einbringen werden, was ein, ein wesentliches weiteres Thema sein wird? Ähm ich glaube, für die, für die kurze Zeit wird, wird vor allem nochmal diese, diese Darstellung des Konzeptes Thema sein und ähm, und dann äh, noch mal wirklich darzustellen diesen diesen schneeballeffekt der sich eingestellt hat an der HAW. Okay. Äh, und natürlich äh, diese beiden ebenen einmal die individuelle personalentwicklungsebene der professoren und professorinnen die das Kon die lernen das konzept umzusetzen und dann aber auch auf die curriculum ähm, curriculum entwicklungsebene zu gehen das heißt wie baue ich wirklich ähm, kompetenzorientierte curricula das ist dann die, die nächste ebene natürlich die sich bei uns weiter äh, weiter ausbreitet sozusagen, also ja. die Nachfrage danach. Das sind dann ganze Teams, die dieses Konzept dann auch umsetzen. ja Weil das ist ja auch unsere Erfahrung, dass Kompetenzentwicklung äh, auf der Ebene einzelner Lehrveranstaltungen letztlich nur dann gelingt, also nachhaltig gelingt, wenn, wenn sich eben auch im Hintergrund bei den Curriculas, bei den Modulhandbüchern und so weiter irgendetwas tut, oder? Genau, wir haben festgestellt, dass äh, die Lehrenden, die das selber umsetzen, natürlich ganz schnell äh, auf höhere Taxonomiestufen wollen in der Kompetenzvermittlung, also von der Anwendung weg zur Synthese und Analyse die Studierenden bringen, bei verschiedenen und Kenntnisse sind sie dann schon lange nicht mehr und dann natürlich auch zu anderen Lernformen kommen, wie Projektlernen oder ähm, Problem-Based-Lernen und wenn jeder Lehrende das machen würde, dann würden die Curricula, also für die Studierenden komplett auseinanderknacken, das würden die Studierenden im Semester, was da an Selbststudium nötig ist, im laufenden Semester nicht schaffen und deshalb kommen Lehrende schon teilweise selber drauf, dass sie sagen, oh, wir müssen das Curriculum angucken, dass, dass das wirklich dann auch nochmal äh, gut durchdacht ist, dass die Studierenden es auch vom Workload schaffen und ähm, mhm. an dem Punkt sind wir gerade, also dass wir gerade so, ich würde mal sagen, im Moment 50 Lehrende haben, aber aus einzelnen Departments, das geht alles noch, aber ähm, so wie noch mehr es umsetzen, wird es für die Studierenden so nicht mehr studierbar sein. Und deshalb sind mehr und mehr, also motivieren wir mehr und mehr, aber haben auch mehr und mehr Anfragen an der HAW ähm, für Curriculumentwicklung im Sinne der Kompetenzorientierung. Also unser Ansinnen ist, die, ich nenne das immer äh, von den Worthülsen in Modulhandbüchern äh, in die Praxis der Lehre äh, die Kompetenzorientierung umzusetzen. Das heißt, Modulhandbücher und Modulbeschreibungen zu bauen, die dann auch wirklich äh, umgesetzt werden und nicht wie im Moment für die Akkreditierung eigentlich vor allem gemacht werden. Und da das wird so bekannt. vier Curriculum-Entwicklungsprozesse laufen, die wir mit Modell ja. leiten. Sie lachen. Gut. <lacht> ja. Na, wie es mir bekannt vorkommt. Okay, uh, vielen, ja. vielen Dank. Uh, wir, freuen uns sehr. wir freuen uns sehr, wenn Sie nach St. Pölten kommen.